Ist die nicht bald verbrannt? Quatsch. Eis schmilzt nicht so schnell. Du kommst ja gleich zum Mittagessen, oder? Was? Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf deine konsequente Unzuverlässigkeit. Wie viel davon wäre pro und wie viel wäre kontra? So. Sieht denn sehr verheult aus? Nein, Überrasch sie doch mal. Nee. Doch, ganz schlimme Sache. Sie hat vorhin sogar geweint. Wenn du nicht weiter bist, frag sie ein Jahr, keine nein. Willst du mich heiraten? Also, wenn du das ernst meint. Das ist ein Klassiker. Klassiker gehen immer.